Hallo Freunde, wie geht's euch? Mir ist ziemlich langweilig, ich darf nicht mehr raus. Aber das Gute ist, ich habe ja meine Matze-Band und wir spielen jetzt extra für euch einen Song. Miau! Schon dann nicht mehr getroffen, frag mich, wie's bei dir steht. Bis jetzt ist alles offen und jeder schaut, was geht. Es bleibt so, wie es war, was dann kommt, ist nicht klar. So Let, let, let.